Zum Frühstück gibt es halt einfach Haferflocken mit Hafermilch, Kokosflocken und Banane. dann <Siegegen> wieder Stimmt was für dich? Das ist das eng? Vor allem, das so schön. Stretchy, stretchy. Ich <lacht> habe eine <lacht> <lacht> <lacht> Die sollten in zwölf Minuten da sein. Kommen sie einfach da vorbei, warten sie oder? Ja. <lacht> Und da gab Alle zwei Minuten geht hier ein Flugzeug hoch und irgendwie ist das schon ein bisschen erschreckend. Wir sind jetzt zurück, ähm, waren eben noch nach diesem Weiberkram, Flohmarkt, waren wir noch am Rhein und jetzt ziehe ich mal die Sachen an. Ich habe nämlich. Nichts davon vorher anprobiert, aber wenn nicht, verkaufe ich die Sachen halt wieder auf Kleiderkreise. Naja, okay. Also, die Hose ist kacke. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, meine Schwester und meine Mama. Die waren gar nicht mit in diesem Flohmarkt. Die waren in einem Aquazoo, so, Aber weil das halt in der gleichen Stadt war, haben wir das halt so verbunden. Und dann hat meine Schwester, die war halt mit mir zusammen, meine eine Schwester. Und dann mussten wir halt noch auf meine Mama warten, bis sie uns abholt. Und da hatte ich den Pulli schon an. Und ich finde den eigentlich voll schön, weil der ist so schön groß und... Eigentlich wollte ich jetzt gerade wieder sagen, dass ich nach äh, einer Organisation suche, aber irgendwie fühlt sich das so komisch an, weil ich eigentlich ja gar keinen Auslandsaufenthalt machen wollte und es jetzt wahrscheinlich doch tun werde. Das steht ja immer noch nicht ganz fest, aber allgemein, dass wir das jetzt auf einmal überlegen, ist schon irgendwie merkwürdig, weil vorher, als immer die anderen so erzählt haben, die nach Auslandsjahr oder ins Ausland gehen werden. Da war das immer so. Gut, dann erstelle ich mir jetzt meine Liste, was ich mache, während ihr irgendwo in Amerika sitzt, zum Beispiel. Und da habe ich mir in meinem Tagebuch eine Riesenliste gemacht, was ich alles machen möchte in der Zeit. Zum Beispiel meinen Führerschein anfangen. Ich habe zum Beispiel geschrieben, dass ich mit. kennst du diese Flicks? Busse, womit man dann so ganz schnell nach Amsterdam oder so kommt. Damit wollte ich mal fahren. Äh, ich möchte, wollte mit meiner Schwester ähm, zelten. Ich wollte mir einen Minijob suchen, zum Beispiel, und all sowas halt. Oder ich weiß, dass ich das wertschätzen kann. Und ich hätte früher mit meinen Eltern sprechen sollen, aber ich dachte irgendwie die ganze Zeit, dass ich das eh nicht machen darf, weil ich so ein Geldskopf bin und nur aufs Geld geachtet habe, anstatt einfach mal so zu sagen, was ich eigentlich wirklich möchte, weil dann hätte man eine Lösung gefunden, weil es gibt ganz viele, die ja diese Stipendien bekommen und ich glaube, ich dachte einfach direkt, dass ich eh keins bekommen werde und ich habe ja auch immer noch keins, so ne, aber ich möchte mir halt jetzt im ersten Halbjahr ein... Minijob suchen und dieses Geld dann meinen Eltern geben, damit die das eben nicht komplett für mich bezahlen müssen. Und genau. Ich bin mal gespannt, <lacht> wohin es so geht. Also, ich werde ja wahrscheinlich im Januar. Wenn es, es hört sich so komisch an, wenn ich die, davon die ganze Zeit spreche. Es steht ja noch nicht mal fest, ob ich es überhaupt mache. Aber ich glaube jetzt, wo ich darf und wo ich mit meinen Eltern drüber gesprochen habe, lasse ich nicht so schnell locker, glaube ich. Weil ich das schon wirklich gerne machen möchte. Wie gesagt, mir reichen drei Wochen. Mir würden auch sechs Wochen reichen. Einfach mal für eine längere Zeit so selbstständiger zu sein finde ich schon cool okay ich werde jetzt ähm, meine Schultasche packen irgendwann jetzt gleich dann habe ich zur Firmung, ich wurde dieses Jahr gefirmt habe ich so zwei Gutscheine bekommen da werde ich mal gucken was, welche Läden die da so haben und so und ansonsten halt wieder Auslandsjahr gucken. Yes! <lacht> ich habe gesehen, dass Pamela Reif ein neues äh, Workout-Video gepostet hat. Deshalb probiere ich das jetzt mal aus. Und ich glaube, ich werde sterben. Ich finde, dass Wolken irgendwie immer total besonders aussehen. Kein Problem. Ja.